Polskie Radio Orzesz. Herzlich willkommen in Polskie Radio Orzesz. Heute ist mit mir Marie und Anna hier am Tisch und sie kommen aus Krop, aus der Esslanschule Krop. Und heute werden wir ein bisschen über den Schüleraustausch zwischen Krob und Orzesz reden. Hallo Anna. Hallo. Hallo Marie. Hallöchen. Ähm, Anna, eine Frage für dich. Wie fühlst du dich? Ich bin sehr nervös, aber ich freue mich richtig. Und du, Marie? Ja, ich bin tatsächlich auch relativ nervös, ähm, aber das wird trotzdem cool. Okay. Ja. <lacht> ich habe ein paar Fragen für euch. Anna, ähm, wie findest du allgemein Autos so jetzt? Richtig schön. Also tatsächlich ist uns aufgefallen, ist richtig viel gelb und grün. <lacht> so, das, das ist bei uns einfach nicht so. Wir haben mehr so rote Häuser oder braun, aber hier ist einfach jedes zweite Haus gelb. Richtig <lacht> so, jetzt, aber ja, aber richtig schön. Und du, Marie? Also, ich finde es auch extrem cool hier. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass hier viel mit Militär auch so ist. Das haben wir bei uns nicht so. Aber von der Optik aus her mag ich das auch. Vor allem viele Häuser, hier. Ihr wart auch in einer Schule in Orsisch. Wie findet ihr es so, Anna? Ich weiß nicht, Marie, willst du nicht mal anfangen? Also, die Schule ist ja erstmal größer, als ich gedacht habe. Also wirklich groß. Ich finde es tatsächlich. Interessant, dass die immer in verschiedenen Räumen sind, ähm, pro ähm, Unterrichtsfach, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und ähm, die Flure sind aber relativ klein. Unsere ja. sind so gefühlt sieben Meter breit und <lacht> bei denen muss man schon ein bisschen quetschen. Ja. Also man kommt gerade so aneinander ja. vorbei. Okay. Und ähm, die meinten zwar schon, die Schule ist relativ klein, so ich habe es mir so anders kleinmäßig vorgestellt, mhm. so, so alles gefühlt in Miniatur, aber ja. das Gebäude an sich ist gar nicht so, so klein. Okay, und so lehrertechnisch, Anna, wie findest du es? Ähm, also wir hatten ja zwei Unterrichtsstunden da und das fand ich richtig cool. Also die eine Lehrerin hat leider nicht so viel Englisch gesprochen, sondern eigentlich nur Polnisch <lacht> und so. Und die deswegen mussten die Austauschschüler viel übersetzen. Aber so zum Beispiel die andere Lehrerin, die hat man halt gemerkt, dass sie sich da auch richtig drauf vorbereitet hat und die hat auch richtig Spaß mit uns. Also äh, war eine coole Erfahrung. Okay, ähm, was hattet ihr denn für Fächer? Ähm, sowas wie Geo, Geografie, mhm. Politik ja. und halt Polnisch. Und Sport. Mit dem Sportlehrer. Das war auch richtig cool. Ach so, stimmt, genau. Ja, dann kannst du mal was darüber erzählen. Wie das los? <lacht> <lacht> den Sportunterricht fand ich richtig, richtig cool, weil die haben ja wirklich für so viele Unterrichtssituationen, ähm, sage ich jetzt mal, so verschiedene ähm, Plätze, also verschiedene Sporthallen. Also allein, wie die den Sportunterricht gemacht haben, ich meine, wir spielen Ungelogen fast in jeder Sportstunde Hütchenvölkerball oder <lacht> und und so Basketball. Ja, oder genau. So. Und die machen so richtig viel verschiedene Sachen. Das finde ich richtig, richtig cool. Und die haben einfach so eine Halle komplett nur für Floorball. Ja. Mega. Okay, ich danke euch. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, jetzt sind hier sitzen hier am Tisch Eva und ähm, Pia. Hallo. Hallo. Hallo. <lacht> Pia, wie fühlst du dich? Äh, ja, ganz gut. Okay, und du Eva? Äh, aufgeregt, aber auch sehr gut. Okay. Ähm, Pia, ihr hattet bestimmt irgendwelche Ausflüge, wo wart ihr denn ganz genau? Äh, am Mittwoch waren wir in Warschau, äh, da haben wir eine Stadtführung bekommen. Und dann hatten wir auch noch ein bisschen Zeit in so einem Shoppingcenter zu shoppen. Okay. Und am Donnerstag waren wir in Allenstein mhm. und dort äh, waren wir im Planetarium und haben, waren shoppen. Achso, okay. Ja. <lacht> Eva, warst du auch dabei? oder? <lacht> ja, ich war auch dabei. Also okay. Ich fand es auch sehr cool. War halt eine lange Fahrt nach Warschau, aber die ging eigentlich ganz schnell rum und es war auch echt eine tolle Erfahrung. Okay, wie lange seid ihr gefahren? Vier Stunden, viereinhalb. Boah, erst. ist ja. ja. Aber sonst so, fahren die hier super? Ja, war sehr gut. Ja. Was fand ich so ganz genau in Warschau super? Äh, die Gebäude und so, die waren alle anders als in den Dörfern okay. und das sah alles sehr schön aus. Und äh, ja, das war auch sehr ordentlich in der Stadt. Ja, okay, also fandet ihr ganz schön, so ja. zusammen. Ja, okay. Ähm, wart ihr auch irgendwo essen oder so, im Restaurant oder so? Ähm, ja, also wir waren in der Mall, waren wir kurz essen mhm. und danach haben uns dann in der Schule dann Pizza bestellt. Genau. So. Und. Äh, am anderen Tag waren wir in so einem Restaurant irgendwo in einem anderen Dorf. War <lacht> das Essen gut? Ja. Ja, war sehr gut. Ja, ja okay. Ähm, war sehr lecker. <lacht> ähm, in Eischen habt ihr schon wenig geredet. Was habt ihr so ganz genau gemacht? Also, gab es irgendwas Besonderes oder so? Oder war alles eigentlich also so? Könnt ihr, vielleicht könnt ihr das mit Warschau vergleichen? Ähm, also es ist natürlich eine andere Stadt. Also sie sieht ein bisschen ärmer aus als Warschau mhm. jetzt. Aber... An sich fand, also wir waren ja im Planetarium ähm, und das war auch eigentlich sehr, sehr cool, auch mal so eine Erfahrung zu machen, wie halt die Sterne aussehen. Ja. Aber die Stadt an sich war halt jetzt nichts so Besonderes, okay. fand ich. Ja, ich fand Warschau auch ein bisschen so spektakulärer, weil es halt eine Großstadt ist. Aber Allenstein fand ich trotzdem ganz cool, weil da gab es so Läden in diesem Center, die man jetzt nicht so in Deutschland unbedingt findet. Ja okay ähm, wir fahren nicht eigentlich so Lehrer im Austausch also für den ganzen Ausflug Ähm, die Lehrer ja, ja genau kannst du ruhig <lacht> was erzählen über die ähm, sei ehrlich <lacht> <lacht> ähm, ja also die Lehrer war eigentlich voll entspannt ähm, halt blöd bisschen mit Handyabgabe halt abends aber muss man eigentlich mit rechnen dass es halt sowas, sowas halt auch gibt auf Klassenfahrten aber das war ganz okay, also die Lehrer waren nett, man hat sich verstanden, das war gut. Ich fand auch, es war ganz gut. Also die Lehrer waren nicht so äh, angestrengt, die waren relativ entspannt und dadurch war die Gruppe auch entspannter. Äh, ich fand auch, dass unsere Gruppe relativ gut zusammengepasst hat. Das hat alles ganz gut funktioniert. Okay, ich danke euch sehr und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke gleich. Danke heute. gleich. Heute. <lacht> <lacht> äh, hier ist neues Lanner. Hejka. Się? E, I Roxana, tak? Tak. Dobrze. Widać e, się. Cześć, <laughs> jak cześć. się uczucie, czujecie? Super. Mm. Fenomenalnie. <laughs> się też na wymianie, tak, szkolnej tak. z Kropem. Mm -hmm. I mam do Was też parę pytań w tej sprawie, <laughs> w tym temacie. Lena, jak uważałaś ogólnie cały, cały Niemcy? Jakie było Twoje pierwsze wrażenie? Ale, że ogólnie, że Niemcy jako kraj, czy... Jak, wiecha, jak już za granicę już wjechałaś, od razu po granicy. Spałam, nic <laughs> <laughs> nie wiem. Ale jak się obudziłam, e, no to było fajnie. A coś, nie wiem, coś, e, coś jest innego tu w Polsce, niż w Niemczech? Nie wiem, są jakieś inne rzeczy? Krajobrazy trochę inne. Jakie na przykład? E, no nie wiem, te pola takie inne. W Polsce mam na przykład więcej jakichś jezior i w ogóle, a tam... mm -hmm. Nie była tak duża jak w Polsce. A, dobra. Um, Roxana, ty też byłaś na pewno u nas w szkole, byłam. nie? byłam. W kropie, dokładnie. Um, opowiedz coś o niej. O szkole? No, na pewno jest duża, bardzo, no. o, o wiele większa niż u nas. Też jakby ogólnie wydaje się, tak szczerze mówiąc, lepiej jakby atmosfera i tak dalej. Też Podobało się nam to, że nie byliśmy tacy pościskani, jak u nas. <głos> <Już>. <głos> Trochę większa, mówisz. Tak. Na szkole, dobrze. E, wy byliście też na pewno na jakichś lekcjach u nas w Niemczech, tak? Tak. I nie wiem, Lena, opowiedz coś o nich. Na jakich byłaś? Pamiętasz jeszcze? E, czekaj, ma... e, matematyka mhm. e, i zajęcia plastyczne. Aha, i co, i jak uważasz tak? E, fajnie, bo tak, no nie wiem, czy tak jest na co dzień u was, ale jak byliśmy my, to było luźno bardzo w sensie że tacy ludzie nauczyciele i tam nie było jakiegoś problemu korzystania z telefonów i takich tam rzeczy to tak y... u nas to tak nie jest no tak normalnie nie do końca okej okay, no właśnie ale no takie luźne, no fajna fajna atmosfera Lena na pewno bycie też gdzieś w miastach w Niemczech Mm -hmm. Byliście? Dobrze. Um, opowiedz też, też, też trochę o nich. A jeśli chodzi o ten Flensburg i Kiel? No, opowiedz o tym, czy chcesz. Mm, mm. E, no to byliśmy w Kiel, tak? Dobrze mówię? tak? Kiel tak, w i Flensburgu. Dokładnie. E, no to w tym, no to tym promem, jak płynęliśmy, to było spokojnie. No. Galerie duże. <laughs> Fajne. E, byliśmy. A gdzie byliśmy na Kręglach? E, w Flensburgu. No, no, to fajnie było na Kręglach. No miasta jak miasta, duże fajne. A ty, Roksonek, jak oceniasz Miast, miasta w Niemczech? Właśnie, ogólnie, jak zauważyłam, tę architekturę macie bardzo ładną. Jakby domy są ładne i w ogóle u nas zazwyczaj. Jak właśnie jak tam jechaliśmy, to mówiliśmy, że się załamiecie, jak zobaczycie nasze blokowiska. Ale <laughs> co, jak, jak, jak Myś... nie wyglądają w Niemczech? Właśnie są takie. Ładne Opisz, po prostu. Opisz, nie, nie, wiem, jakoś, nie, nie wiem, wiem, są z kamienia albo coś jakoś? No takie po prostu ładne połączenia na przykład. A że co, że akurat, nie wiem, nowsze, starszymi, no coś ten, takiego? To na przykład. A, dobra. no dobra. <laughs> um, tak więc dobrze, dziękuję. dobrze dziewczyny, podziękuję wam. Dziękujemy. Polskie Radio Orzesz.